Geil. Bisschen Erfrischung. Nein. Ich habe einen Kabelsalat hier. Nein. Oh Gott. Soll ich... Ich spiel, ich spiel Playstation und bin und naja, ist aber auch egal eigentlich. Audio, alles top, jawohl. Ich habe die Begrüßung vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Playstation 4 und ich würde sagen, wir machen sofort eine neue Welt. Also ich wäre dafür, wenn wir sie Uludag nennen. Ich meine, bei Uludag kann man nichts falsch machen. Ja, perfekt, da haben wir es, Uludag. Boy. So, dann sind wir schon in der Welt unserer neuen Welt im Dschungel. Ich bin, glaube ich, noch nie in Minecraft in einem Dschungel gespawnt. Und dann würde ich mal sagen, wir erkunden hier mal alles. Ja, nicht sehr spannend. Das ist schon ein Biom. Uh, Kakaobohnen. Und Kakao, die nehme ich natürlich mit, damit ich selbst bei mir anpflanzen kann. Wir also brauchen wir auch natürlich ein bisschen Dschungelholz, damit wir es anbauen können. Denn ohne Dunkelholz kann man das nicht anpflanzen. Ein Blin. So, 16 Stück. Perfekt. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir gucken, wo wir wohnen wollen. Wald ist aber eine dumme Idee. Weil die Monster, glaube ich, eigentlich verbrennen würden, sich ja unterm Baum verstecken können. Und dadurch halt nicht verbrennen. Und dazu ist es auch noch schlecht, im Wald zu leben, weil man einfach nur einen schlechten Überblick hat. Auf einer Wiese zum Beispiel, da sieht man die Monster aus zwei Kilometer Entfernung hier. Ein Skelett hätte sich hier hinterm Baum verstecken können. Ich hätte es nicht gesehen. Noch mehr Zuckerrohr. Rö oh, noch mehr Zuckerrohr? Uh, oh, da ist dieses schwarze Eichenholz. Ich finde das richtig hübsch. Oh, uh, ein bisschen Kohle. Oh, ihr Blitz. Dann haben wir auch schon mal Kohle für den Anfang, falls wir gleich einen Ofen auch noch haben. Obwohl für Ofen sollte ich auch schon mal ein bisschen was vorbereiten Stein sein Das hat sich gereimt Wie blöd bin ich eigentlich, dass ich mir kein Holzschwert mache? <lacht> Ohne blau blaue Blume Na, Bitte Bitteschön für einen Bug Oh, Schäfchen Oh, uh, da sieht es doch ganz nett aus. Also das ist sogar so eine Privatinsel. Ja, da müssen wir irgendwas noch ändern, aber können einfach Sand drüberlegen und <lacht> sieht's sieht es niemand. Aber so sonst, im Ganzen sieht es hier doch schön aus. Wir haben sogar hier eine Schlucht, vielleicht können wir da irgendwas bauen. das Wasser wegnehmen und dann da irgendwas Schönes bauen. Gute Nacht. Hm. Neuer ja, Tag. Neues Pech. Oh, da sind noch Kühe. Die werde ich gleich ganz sanft bitten, mir ein bisschen was zu essen zu geben. W ordentlich Fleisch bekommen, ich meine 30 Rinderfleisch, nicht schlecht, du. Ich bin ich! E Scheiß auf alles! Du brauch eine Truhe. Aber erstmal glaube ich, baue ich hier die Wand hin. I will build a great, great wall! Dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich habe nämlich fast gar nichts mehr. Und ich will hier noch eine Truhe haben. Eine wahre Ruhe haben. Denn das gehört so zum Standard eines Menschen. So, dann muss ich auch mal ein bisschen Stein holen für Stein. oi, Perfekt, dann haben wir schon mal ein bisschen Stein. Und zwar 49. Das ist sehr gut. Uh, das Zuckerrohr. Das nehme ich dann mal gleich mit. Zack, zack, zack und zack. Dann hole ich mir schon mal das Zornfucker-Planz ein bisschen näher bei mir an. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich soll doch aufpassen, da drüben war ja auch nochmal so ein Ding, so eine Schlucht, dass ich da jetzt nicht aus Versehen hinbaue. Kann man ja hier auch schon mal einen Baum anpflanzen. Zack. Mal hier drin lagern und Steinwaffen natürlich bauen. Oh, uh, 16 Steaks, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann mal gucken, ob ich irgendwie eine Höhle hier... Hab ich hab da ja vorhin einen Stein geholt in der Nähe einer Höhle, beziehungsweise in einer Höhle. Bloß halt so ein bisschen im äußeren Bereich. Aber wir haben keine Fackeln. Naja, egal. Ich meine, wo wollen wir denn sonst Kohle holen? Das hat sich gereimt. Wir müssen in eine Höhle rein. Oder auf den Berg. Auf den Berg geht's ja auch. Dann mal los. Kohle, Kohle. Da ist die Höhle. Hier werde ich keine Kohle finden. Ah! Da ist einfach da, gefühlt einfach alles unsichtbar ist. Uh, ja, uh, Hier sind nur so Gefühlt einfach alles unsichtbar ist. Uh, Eisen. Das nehme ich natürlich mit. Da ist noch ein bisschen Eisen. Aber ich brauche eigentlich kein Eisen. Da ist ein bisschen Kohle, perfekt. Damit können wir auf jeden Fall schon mal die Höhle gleich ausleuchten, damit ich sie erkunden kann, ohne Stress zu haben. Da kann ich schon mal ein paar Fackeln machen und mich auf die Erkundung vorbereiten. Aber erstmal baue ich hier ein ganz kleines Weizenbeet an, damit wir schon mal eine Versorgung haben, falls ich kein Fleisch mehr habe. Gut, dann haben wir schon mal Uh, 17 8 Weizensamen. Ich hoffe, die erste Folge Minecraft hat euch gefallen. Die zweite wird so schnell wie möglichst auch kommen. Liked und liked liked liked liked liked liked liked liked liked und teilt das Video. Da ja, da wo die Fackel jetzt ist. Liked da ist die Minecraft Playlist und liked liked liked und ja. Ciao.